wieder eine kleine Kescherrunde. Ich bin hier in der Dresdner Heide und habe mir jetzt ein paar Kesch im Vorfeld gesucht. Äh, da hinten geht es erstmal zur Tanzzippe, so Da ist der erste Besteck. Tanzzipfelwiese, der Name kommt daher, August der Starke hat hier auch Party gemacht und einen Spaß erlaubt. Er hat die ganze Jagdgesellschaft, alle ist nur die Herrenjäger. Hier sind die Wiese reihe um, einmal umrunden. Und tanzen. Es sich immer zwei Paare, zwei Männer. Und sie fingen an zu tanzen. Und ein junges Bauernpaar aus der Gegend hat euch beobachtet. Und die Kirsche dachte, komm durch, wir machen jetzt auch mit. Und zogen die unsere und kämpften durch hier ungefähr anderthalb Kilometer, die Runde rum. Und als die anfangen, kamen sie das Land geschenkt. Irgendwo hier muss der Cash versteckt sein. bringen sie heute? Ich habe den Cash nochmal aufgerufen hier, also wie die sie zu ihren Namen kam. Die Legende der Tanzzipfelwiese hieß. Ja, mir geht erklärt, worum es geht, habe ich ja vorhin schon. Bei den oben genannten Koordinaten werdet ihr den Cash finden. Ganz in der Nähe könnt ihr es euch auf, an einer Picknickbank bequem machen. Das ist da, wo ich das Foto gemacht habe und den wunderschönen Blick auf die Tanzzipfelwiese genießen. Und vielleicht wagt ihr auch mal ein Tänzchen. Da hinten wieder die Wiese noch hinter den Bäumen. Gestern zuletzt gefunden von einem gewissen 2 TÖ. Aber große Tipps gibt es ja nie weiter, müssen wir weitersuchen. Da gerade was aufgefallen. Ich vermute mal hier unten, obwohl hier steht auch noch acht Meter entfernt. Ha! Mit Bewohner. Da vorne ist der Förster unterwegs. Ich nehme es mal an, da ist der Förster ist. Er wirft ab und zu ein Stückel Rohr oder irgendwas gegen die Bäume. Ich vermute mal am Klang sagt er oder hört er, ob die Bäume muscheln? sind. In dem Baum ist einer versteckt. Waldblick Reloaded nennt er sich, aber das ist ein Klettercash und hier braucht man ein Kletterseil, was aber nicht so mein Ding ist. Willkommen zum nächsten. 24 Meter. Es gab ein Spoilerfoto, das könnte nach dem Spoilerfoto dieser Baum stumpf hier sein. leer wie es aussieht da ich mir im Vorfeld schon gelesen habe dass gestern jemand gesucht hat und nie gefunden hat hier von gestern der zweite Ö der den anderen vorhin auch gefunden hat hier haben wir lange und gründlich entsprechend dem Hint gejucht leider keine Dose gefunden. Ob sie verschwunden ist? Ich nehme mich mal ganz stark an. Schade. Der nächste Cache ist deaktiviert. Ich werde trotzdem mal gucken, ob ich ihn finde oder ob ich den noch gibt, weil er quasi am Weg liegt. Und im September hat ihn schon mal jemand gesucht und... Moment... Er nennt sich Zug am Bach Er nennt sich Zug am Bach Den hat... Am 28. September der letzte gefunden. Als ich meine cash liste vor einiger Zeit erstellt habe, war der Cash noch aktiv. Heute war ich daher vor Ort. Die Konstruktion war in Ordnung. Die Dose konnte ich nach etwas suchen finden. Ich sage nur, Augen auf. Im Logbuch ist noch Platz. So, und Das geht jetzt hier irgendwo quer in den Wald rein. ungefähr 70 Meter. Mal sehen, wo wir hingehen. Zug am Bach. Ich vermute mal, hier hat einer zu stark gezogen und den Baum umgeschmissen. Koordinaten springen hier ziemlich. Nicht. Hier wird aber auch schon viel weggesägt. Und wenn der schon seit September deaktiv ist, könnte durchaus sein, dass es den nicht mehr gibt. Äh. Also an der Stelle er mich von den Koordinaten am besten hin. Ich vermute mal, so wie es geschrieben war, hat ja jemand von einem Baum am an anderen Baum einen Zug, einen Strick gelegt, an dem man den Cache von Baum runterlassen kann. So in etwa hat er es auch geschrieben hier. Bitte geht mit der Mechanik langsam und vorsichtig um. Nicht, das, was überdehnt wird und reißt. Das Legen hat nämlich zu zweit schon ein wenig Arbeit gekostet. Und es wäre schade, wenn die Dose im schlimmsten Fall baden geht, wegen überzogener Gewalt. Viel Spaß beim Locken und keinem lassen Es gibt noch einen ein Hinweisbild, das ist ein Fleisch da vorne, allerdings also, vor der Bach jetzt kein Wasser. da vorne über die Hauptstraße und dann auf den Dachshügel heißt er glaube ich, da ist noch ein Cache und dann gehen wir wieder zurück in den Wald und zum Auto. So, das ist der Dachsenberg. Der Dachsenberg ist die höchste Erhebung in der Dresdner Heide mit seinen 280,8 Metern. Von der Dose aus könnt ihr mit etwas Glück in nordwestlicher Richtung einen großen Sendeturm sehen. Ja, dazu stehen noch zu viele Bäume hier. Dieser gehörte der Stasi, die hier bis 1989 eine Lauschstation betrieb. Das Objekt ist nach der Wende in eine Naturschutzstation des Norden verwandelt worden. Jetzt lauschen hier Erwachsene und Kinder gleichermaßen den Geräuschen der Natur. Das könnt ihr hier auch. Was hört ihr gerade, als ihr die durchgeholt Nur ja, die Straße? Vögel? Den Dachs? Ja, für Vögel ist es ein paar an der Straße. Aber der Test ist da hinten an. nur ein kleines Logbuch in einen Pedling. Da, da die Wölfe jetzt mittlerweile in der Heide angekommen sind, kann man ja auch noch mal ein bisschen Ausschau halten, ob man irgendwo Spuren oder vielleicht einen Wolf erblickt. Vor vielen Jahren habe ich ja schon mal einen Wolf getroffen. Da war ich in der Gegend im Nieski mit dem Hund unterwegs. Und plötzlich hielt der Hund an, spitzte die um. Da guckte ich in die Richtung und da stand höchstens 10 Meter von uns weg. Ein riesengroßer Wolf. Der Hund der wusste natürlich auch gleich, dass er... Kürzerin ziehen wurde und blieb ganz ruhig neben mir stehen. Und äh, nachdem wir uns eine Weile angeguckt haben, ging der Wolf gemütlich in den Wald und verschwand wieder. Ja, und vielleicht treffen wir ihn hier heute wieder. Das ist kein Wolf gewesen. Müssen wir weitersuchen. Wahrscheinlich auch kein Wolf. Pilze habe ich schon mehrere gefunden, wenn ich gerne welche essen würde, dann hätte ich wahrscheinlich mein Armbrötchen schon längst zusammen. Was gibt hier für okkulte Bräuche? So ja gruselig. Es wird immer gruseliger hier. Wenn man ganz leise ist, kann man auch exotische Tiere im Wald. Der nächste Cache am Erzberg, aber da ist kein Hinweis, aber die Richtung stimmt. Der Erzberg. Einfach zu finden der Cash am Erzberg in der Dresdner Heide. Vor vielen Jahren wurde versucht, hier Erz und Gold zu finden, allerdings ohne größeren Erfolg. Neben der Bienen- und Viehzucht spielte die Fischerei und Nutzung fließende Gewässer durch den Mühlenbetrieb, den Dorfabbau und die Köhlerei für die Bewirtschaftung der Dresdner Heide eine wichtige Rolle. Zudem wurde Erz gewonnen. Ob mit größerem Erfolg lässt sich wegen der spärlichen Quellenlage nicht mehr sagen. Viele überlieferte Nachrichten sind eher in den Bereich der Sage zu verweisen. Dass nach Silber gesucht wurde, ist verbirgt. So vermerkte das Postzeichenbuch des Kurfürsten August von 1572 im jetzigen Revier ein Silberbergwerk, Oberdiebriesnitz. Pfostortz. Namen wie Erzberg, Goldbrunnen und Silbergruben zeugen ebenfalls von Versuchen, in um der Heide Edelmetalle zu gewinnen. Fest steht, dass das Wasser der nicht nur einen erhöhten Eisengehalt aufweist, sondern auch verschwindend kleine Mengen an Gold mit sich führt. Vor diesem Hintergrund sind Überlieferungen, nach deren Abenteurer an den Flüssen und Bächen der Heide Gold zu waschen versuchten, durchaus glaubwürdig. Zumal die Reste solcher Goldwäschen noch auffindbar sind. Namentlich bekannt ist ein gewisser Traugott Storke, der 1769 im Briesnitzgrund der Goldwäscherei nachging. Edles Metall aus der Briesnitz am Erzberg Achso, Punkt, Am Erzberg finden sich heute noch Stollen, die auf einen intensiven Bergabbau hinweisen. Im 18. Jahrhundert wurden die Goldwäscherei und das Erzschürfen im Heidegebiet gänzlich eingestellt. Die Edelmetallvorkommen der Briesnitz und ihren Zuflüssen hatten sich als zu gering erwiesen, als dass eine Ausbeutung lohnenswert erschien. Hier waschen wir hier ab. Das ist und der, der liegt hier hinten unter dem Baum. ich auch keine Wolfspuren gefunden habe. Habe ich hier Spuren einer alten Zivilisation gefunden? Wofür wird das mal gewesen sein? Gab hier auch mal ein Sendemast? dass das ein Halteseil von einem Sendemast war. Vielleicht finde ich ja im Internet noch was drüber. Ja, gemütliche Runde gedreht und auch noch eine Dose gefunden. Oder zwei. Ja, doch, schöner doch. Ja, doch, gerade jemand hat einen Wanderschuh verloren.